So, nachdem wir also jetzt so viel über die Programmtheorien gehört haben, stellt sich natürlich die Frage, was ist denn eigentlich falsch an diesen Programmtheorien, also falsch in Anführungszeichen, was passt nicht so richtig zu der Modellierung von motorischen Kontrollprozessen durch die Programmtheorien und warum favorisieren wir jetzt die Theorie der internen Modelle. Und das liegt an einigen Eigenschaften dieser Programmtheorien, die ich euch kurz jetzt darstellen möchte. Das erste, die Programmierung von Bewegungsdetails, wie das in der Programmtheorie vorgesehen ist, die ist relativ unwahrscheinlich und auch eigentlich unnötig, ähm, denn man, we man weiß, dass Selbstorganisationsprozesse bei der P Produktion von Bewegungen eine ganz große Rolle spielen. Das heißt, es muss nicht jedes Detail der Bewegung komplett vorausprogrammiert werden, sondern manche Bewegungen, wie zum Beispiel die, die ich jetzt hier gerade, also jetzt mache ich sie natürlich absichtlich, aber die ich normalerweise beim Reden und Sprechen mache, ähm, auch meine Lippenbewegung, meine Zungenbewegung und so weiter. Das muss nicht alles von einem motorischen Programm gesteuert werden, sondern das organisiert sich irgendwie selber und die Idee von, den, von der Theorie der internen Modelle ist ja, die, dass ein Effekt sozusagen, den ich hervorrufen möchte, also zum Beispiel die Worte, die ich euch jetzt bringen möchte, die steuern irgendwie selbst organisiert meine Sprechmotorik, ohne dass da jeweils immer ein Programm für einen bestimmten Laut abgerufen werden muss. Wie komisch das klingt, wenn tatsächlich für jeden Laut ein Programmschnipselchen abgerufen werden muss, kann man vielleicht bei solchen Sprechautomaten erkennen. Also die alten Sprechautomaten hatten tatsächlich dann für jedes Wort ein eigenes Programm und das wurde dann hintereinander angeworfen und dann klingt das alles ganz abgehackt und bezieht sich das eine Wort nicht auf das andere. Und das ist eben eigentlich unplausibel, dass solche Selbstorganisationsprozesse keine Rolle spielen sollten bei der Produktion von Bewegungen. Auch die zugrunde liegende Computermetapher ist natürlich unplausibel, also allein schon das Konzept vom Lernen als einem Speichern und von dem Erinnern als Abruf von Informationen ist unplausibel, denn man weiß, dass sich Erinnerungen im Laufe der Zeit durchaus ändern können und moderne Theorien sagen, Erinnerungen werden konstruiert und zwar konstruiert aus den eingehenden Informationen und den synaptischen Verbindungen, die im Prinzip das Wissen beinhalten oder die Erfahrungen beinhalten, die man vorher gemacht hat und die konstruieren sozusagen eine Erinnerung und je nach Situation und je nach Input können sich solche Erinnerungen auch ändern. Wenn man sich da mal so die Untersuchungen anguckt, die mit Zeugen vor Gericht durchgeführt wurden, dann ist das relativ eindeutig, dass es eben nicht so einen Speicherinhalt gibt und wenn ich den abrufe, dann wird das ganz korrekt, alles was in diesem Speicher drin ist, wiedergegeben, sondern ähm, auch da ist es eben so, dass das parallel verteilt irgendwo zusammengeklappt wird. Die zweite Kritik, ähm, diese Invarianten eines motorischen Programmes, nämlich die relativen Muskeleinsätze, das Relative Sequencing und auch das ähm, Relative Forces ist so einfach nicht haltbar. Also was man weiß ist, dass zum Beispiel Bewegungen, relativ konstant durchgeführt werden können, dass aber bei lokalen Ermüdungen von irgendwelchen Muskeln einfach andere Muskeln einspringen, die dann dafür sorgen, dass das Bewegungsziel immer noch erreicht werden kann und dass vielleicht sogar die Bewegung äußerlich identisch aussieht, dass sie aber mit einem anderen Satz von Muskeln durchgeführt werden kann. Das ist nun ganz Gutes Beispiel für Selbstorganisationsprozesse, wenn also ein Muskel nicht mehr so gut kann, springen einfach andere ein und ist aber nicht damit kompatibel, dass irgendwelche Invarianten ein motorisches Programm definieren. Die dritte Kritik ist, dass die Annahme einer sequentiellen Informations die eben auch aus dem Computerparadigma folgt, auch nicht haltbar ist und dazu möchte ich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, diese Annahme der linearen Verarbeitung war ja, dass es irgendwie einen Reiz oder einen Input gibt, der zuerst identifiziert wird, dass dann die Reaktion ausgewählt wird und dass dann die Reaktion programmiert wird und das ist empirisch nachweisbar falsch. Man kann nämlich empirisch nachweisen, dass die Effekte einer Bewegung einen Einfluss auf die Bewegung selber haben. Und dazu möchte ich euch mal eine Studie durchführen, die von Winfried Kunde 2001 durchgeführt wurde. Und zwar hat er zehn Versuchspersonen genommen, und die hat in drei Blöcken Wahlreaktionsaufgaben gemacht und zwar mussten sie, haben sie entweder einen grünen Punkt gekommen, bekommen und mussten auf die Taste drücken oder einen roten Punkt bekommen und mussten auf eine Taste drücken. In einem ersten Block hatten sie 24 Versuche und mussten eben möglichst schnell auf ein Lichtsignal reagieren und auf den grünen Punkt, wenn der erschien, mussten sie nur ähm, schwach auf die Taste drücken, also ganz leicht drauf drücken und wenn ein roter Punkt kam, mussten sie stark drauf drücken. Das war wie gesagt die Gewöhnungsphase und dann gab es zwei Blöcke mit 124 Versuchen, die zwischen den, ähm, zwischen den Probanden getauscht wurden, also fünf machten den Block 2 zuerst, die anderen fünf machten den Block 3 zuerst. Und da mussten sie 124 Versuche ausführen. Und die beiden Alternativen, Rot und Grün, wurden jeweils in Zufallsfolge dargeboten. Und was passierte ist, wenn die grüne Taste, äh, wenn die, der grüne Punkt erschien, sollten Sie wieder einen schwachen Tastendruck machen. Und auf diesem Tastendruck folgte also ein leiser Ton. Wenn die der rote Punkt kam, mussten sie stark drauf drücken und auf diesen starken Tastendruck erfolgte ein lauter Ton. Das ist der sogenannte kompatible Block, weil der, ähm, die Verbindung zwischen der Reaktion und dem Effekt kompatibel ist. Kompatibel bedeutet hier, dass es sehr sehr typisch ist, dass wenn man schwach auf was drückt, dass dann ein leiser Ton kommt und wenn man stark aus auf was drückt, dass dann ein lauter Ton kommt. Im Block 3 wurde im Prinzip genau dasselbe gemacht, nur dass das einen inkompatiblen Effekt hatte, der Tastendruck. Wenn man schwach auf die Taste drückte, dann kam ein lauter Ton und wenn man stark auf die Taste drückte, dann kam ein leiser Ton. Und der Gag ist, was Kunde also zeigen konnte, und das sieht man hier. Hier wurde jetzt jeweils immer die, der erste Block angeguckt, also die Ersttestung. Und hier haben wir die Reaktionszeiten für die kompatiblen ähm, Bedingungen und hier haben wir die Reaktionszeiten für die inkompatiblen Bedingungen. Und was man sehen kann, in jeder ähm, ist die ähm, kompatible Bedingung, hat eine geringere Reaktionszeit als die inkompatible Bedingung. Das bedeutet, der Effekt, den ich erziele oder erwarte, ähm, spielt für die, diesen Prozess der Reaktionsauswahl eine Rolle und zwar insofern, als dass ich einfach langsamer darauf reagiere, wenn ein inkompatibler ähm, Effekt erzielt. Wenn wir das nach dem sequenziellen Modell uns angucken würden, dann würde eigentlich der Effekt, der am Ende ähm, bewirkt wird durch meine Bewegung, gar keine Rolle spielen bei der Auswahl der Bewegung, sondern das ähm, geht gar nicht ein in diese ganze Modellbildung mit motorischen Programmen. Und das ist eben durch dieses Experiment widerlegt worden. Es gibt auch noch andere Experimente, die das widerlegen. Für Leute, die ein bisschen mehr interessiert sind an diesem Phänomen, können sich von Bernhard Hommel den Inverted Simon Effekt mal googeln. Auch da kann man sehen, dass die Effekte, die erzielt werden, einen großen Einfluss haben auf die Bewegungsplanung selber. Okay, damit schließe ich also das Kapitel zu motorischen Programmtheorien ab. Wir hatten bis jetzt eben vor allem diese präskriptiven Theorien zur motorischen Kontrolle mit diesem Programm behandelt und haben jetzt also gesehen, die ermöglichen einige Vorhersagen, wie zum Beispiel des variablen Übens, die sich empirisch eben auch bewährt haben, aber vom Grundsatz her ist es nicht mehr state of the art, sich mit motorischen, generalisierten motorischen Programmen als Modell für die Bewegungskontrolle und das Bewegungslernen zu beschäftigen.